Ich, Max, Anna oder Daniel. Bei dieser Entscheidung soll uns der BBC Microbit helfen. Dazu erstelle ich eine neue Variable, welche die Namen von mir, Max, Anna und Daniel beinhalten soll. Ich nenne die Variable Personen. Das ist quasi unsere große Box. Diese soll vier kleine Boxen beinhalten. Dazu musst du auf den Button Fortgeschritten klicken und die Kategorie Arrays auswählen. Ich erstelle nun ein Array. Die ersten beiden Elemente des Arrays sind die Wörter Mary und Max. Wir müssen noch zwei weitere Elemente hinzufügen. Dazu klicke ich auf das Zahnradsymbol und ziehe zwei weitere Elemente in das Array. Diese zwei Boxen müssen wir noch befüllen. Dazu klicke ich auf die Kategorie Text und wähle den ersten Befehl aus. Mit Rechtsklick auf den Baustein und Duplizieren kannst du den Befehl schnell kopieren.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 Um den Namen der Person anzuzeigen, rufen wir den Wert des Arrays mit dem Namen Personen an dieser Zufallsposition ab. Letztendlich geben wir den Namen der Person über das LED-Display des Microbit aus. Wer wird wohl ausgewählt werden?